Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. So, in dieser Folge ähm, widmen wir uns, glaube ich, voll und ganz dieser Diebesgilde hier. Und ergründen mal ihre Motivation, was sie eigentlich von uns wollen, was ihre Pläne und Absichten mit uns sind. Und im Notfall vernichte ich sie alle mit einer me Also, ich habe keine Angst. Mir kann nichts passieren. Bist du Kassier? Ja. Dann will ich noch nicht mit dir reden. Erstmal will ich mich noch umgucken. Eisernes MMORPG oder RPG-Prinzip. Immer erst sich umgucken, bevor man äh, was anderes macht. Bevor man mit der Hauptstory weitergeht. Weil es doch dann sein kann, dass man dort nicht mehr hinkommt. Oh, hier sind noch mehr verschlossene Truhen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ihr macht es mir nicht allzu einfach. Dafür kriegt ihr Pluspunkte von mir. Rechts, rechts, rechts, links, links, links, nein, rechts, rechts, rechts, rechts, links, links, rechts. 50 Gold sind jetzt meine. Sind äh, zufällig in meine Tasche gewandert. Links, links, links, links, rechts. Okay. 100 Gold und noch ein Silberkelch. So. Hast du dich verlaufen? Ich denke, das hier ist nicht der richtige Ort für dich. Wenn dir hier was passiert, wird dir niemand helfen, also sei vorsichtig. Hör mal, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du steckst unser Gold ein, du versuchst uns zu beklauen? Jetzt reg dich mal nicht wegen der paar Münzen auf. Ich meine das bisschen Zeug hier ist eure gesamte Beute. Das ist alles, was die Diebesgilde von Korinus zu bieten hat. Wer sagt denn, dass unsere Beute hier unten lagert? Hätte mich auch sehr gewundert. Also, wo habt ihr eure Schätze versteckt? <lacht> An einem sehr sicheren Natürlich. Ort. Natürlich. Also ob er dir das sagt, ey. Okay, du kannst das Gold <lacht> behalten. Aber ich behalte dich im Auge. Also, treib es nicht zu weit. Alles klar. Das ist mal ein sehr äh, entspannter, tiefenentspannter Dieb. Der sieht, wie wir sein Gold stehlen. Beziehungsweise das Gold seiner, seiner Gilde. Und drückt ein Auge zu. Ist wohl heute mit dem richtigen Fuß aufgestanden. So lobe ich mir das. Ding ist, äh, kann ich da auch nochmal klauen. Wie gesagt, im Notfall töte ich sie alle. Vielleicht töte ich sie auch nicht im Notfall. Ich werde sie, denke ich, äh, definitiv töten, wenn ich noch die Gelegenheit bekomme. Links, rechts, rechts, rechts, links, links. So, hat er das jetzt mitbekommen? Nein, hat er nicht. Sauber. Alles in Ordnung, Chef. Alles in bester Ordnung. So, jetzt können wir zu Cassia. Cassia. Cassia-san. Konnichiwa. Wobei, ich quatsch nochmal mit den Leuten hier. Okay, kann ich nicht. Hey, du. Wie ich sehe, hast du unser Geschenk bekommen. Ich bin Cassia. Okay, Cassia. Dann erzähl mir mal, warum ich hier bin. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du das Vertrauen einiger Freunde gewonnen hast. Und wir wollen dir eine Chance bieten. Du kannst uns beitreten. Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. Hm. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Warum interessiert dich das? Ich will herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Und es war das Wenn Pätzen. du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück weit rechts runter an der Küste entlang. Dort wirst du deine Antworten finden. Ja, da wartet Skip. Da war ich schon. Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Taschendiebstahl. Aber ich muss mich da nicht hier unten verstecken, oder? <lacht> Nein. Du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Okay. Hm, vielleicht kann ich bei den Taschendiebstahl lernen. Was heißt vielleicht 100 pro? Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet: Du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem, niemals. Zweitens: Lass dich nicht erwischen. Drittens: Wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Hm. Waffe ziehen. Ähm. Zielt den Goblin-Beschwören auch unter Waffen ziehen? Weil technisch gesehen ist es ja nicht wirklich Waffen ziehen. So. Leute, ich muss mal eine ganz kurze Pause machen. Ähm. Ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Oh Mann, ey. Was ist nun los hier wieder? Bis gleich. Da bin ich wieder. Nach der kurzen Werbeunterbrechung. Ich hoffe, die Werbung hat euch gefallen. So, jetzt fangen Sie mal kurz aus. Hey, du. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Ja, wenn ich erwischt werde, komme ich ins Gefängnis. Ist doch irgendwie logisch. Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht? Die Frage ist. Wenn ich ihnen beitrete, hat das irgendwelche negativen Konsequenzen? Kann ich dann irgendeinem... Weiß nicht. Kann ich dann den Wassermagiern oder so nicht mal beitreten? Oder wie oder was? Oder werde ich aus dem Feuerkloster gekickt? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie sich das so verhält. Oder ist das wie bei Skyrim, dass ich einfach alles machen kann? Ich meine, bei Gothic 1 war es ja so, wenn ihr euch ein Lager angeschlossen habt, dann, dann konntet ihr den anderen Lagern logischerweise nicht join halt Ähm, eine Ausnahme mit den Feuermagiern wo man dann jetzt zu den Wassermagien übergewechselt ist. Ich speichere einfach mal auf zwei verschiedenen Spielplätzen und schau mal. Hey! Was kann ich bei euch lernen? Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Er wird dir zeigen, wie du dich ohne ein Geräusch bewegen kannst. Ramirez ist ein begnadeter Einbrecher. Kein Schloss kann seinen Dietrichen widerstehen. Und ich? kann dich im Taschendiebstahl unterweisen. Das hört sich Außerdem sehr gut an. werde ich dir helfen, geschickter zu werden, denn die Geschicklichkeit ist der Schlüssel zu deinen Fertigkeiten. Scheiße, sag mir nicht, ich kann nicht wirklich gut Taschendiebstahl begehen oder so, wenn ich nicht ein, ho ein hohes Geschick habe. Weil dann hat sich das irgendwo schon erledigt mit dem Taschendiebstahl. Denn ich habe keinen Bock, noch mehr Skillpunkte dann in den Geschicklichkeit zu investieren. Ich brauche die für die neuen Runen und für für Mana. Und wenn ich euch nicht beitrete? Du verpasst eine einmalige Chance, aber du kannst gehen und lass dir nicht einfallen, uns zu verraten. Du würdest es bitter bereuen. Sie sind aber nett. Lass mich einfach so gehen, nachdem ich weiß, wo ihr Versteck ist. Weißt du was, ich bin einfach dabei gekommen. Okay, mich ich bin dabei. Du hast klug entschieden. Wenn du dich beweisen kannst, werden wir dich in unsere Reihen aufnehmen. Es steht dir natürlich frei, schon jetzt die Fertigkeiten der Diebe zu lernen. Du wirst sie brauchen. Kannst du mit Klar, kein Problem. So. Taschendiebstahl. Zeig mir den Taschen... Wenn, ähm, einem ja, ja. wenn du dich... So. Gut. Jetzt sind wir erstmal bei der Diebesgilde untergekommen. Mit Jasper kann ich nicht reden. Hört sich jetzt die Frage, ähm, was ich machen kann. Ich erinnere mich, wenn ich hier jetzt rausgehe... Dann komme ich aus der Taverne raus. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich meine, ich komme dann aus der Taverne raus in, in der Hafenstadt. Dort, wo man halt oben im, im Mittelviertel wo man kostenfrei übernachten kann. Ehrlich? Ich habe es irgendwie schon vermutet, die ganze Zeit. Er also, als sich die Tür von oben dort gesehen haben. Da sollte wir mal die Tavernenbesitzerin auch drauf ansprechen. So, hat er noch was zu sagen? Du bist also dabei. Gut, dann viel Erfolg und immer schön vorsichtig sein. Immer doch. Ach und noch was. Mir ist egal, wer du da oben bist oder mit wem du da zusammenarbeitest. Hier unten bist du nur einer von uns. Ein Dieb. Nicht mehr und nicht weniger. Verstanden. Zur Kenntnis genommen. So, zurück zur Hafenstadt. Zack. So, ich habe jetzt... Äh, mir ist gerade eine Idee gekommen. Und zwar... Werde ich sie jetzt alle abschlachten. Sie alle looten. Taschendiebstahl habe ich schon gelernt. Werde sie alle looten. Und dann werde ich Watras <lacht> von ihnen erzählen. So mache ich das. Weil ich habe nämlich auch gehört, dass wenn man die Diebesgilde verrät, beziehungsweise es bei aber denen verkackt, dass man äh, äh, keinen Zutritt den mehr den, zu, deren, zu deren Kanalisation und bekommt. Und das dann nicht mehr so einfach geht. Es gibt noch Wege und Möglichkeiten, wie man dort noch hingelangt. Auch ohne, ohne Cheats oder Hacks oder äh, halt Marvin Mode äh, gibt es noch eine Möglichkeit. Aber ich mach das mir, ich mach's mir einfach. Ich habe gelernt, was ich lernen wollte. Taschendiebstahl, ich bin zufrieden. Jetzt lute ich und töte ich sie alle. Ich quatsch nochmal kurz mit der Tavernenbesitzerin, damit ich schneller dorthin komme. Hoffentlich macht sie mir die Tür auf. Ach, erzähl was, mir hast nicht Hast du so. Tränke? Hey, du. Ich hab was ja, sauber. Gehört. Was hat denn hier so? Elixier der Stärke. Boah, Bonus plus 3. Elixier des Geistes. Bonus für maximales Mana. What? 1.500. Alter, ist der nicht. Trank scheiße teuer. Aber es gibt mir uns 5 Mana zähle ich gar nichts mehr der Erleuchtung, Lebensenergie 30, Mana äh, 10. Ich glaube da nicht dran. Das haben wir. Weißer kann ich gar nicht sehen. Das ist ja schrecklich. Ich will auf jeden Fall den das Elixier des Geistes. Das ist doch kein Geheimnis mehr. hol ich mir mal. Und... Er sollte lieber den Mund halten. Alter, Alter. Und... Schlimme Zeiten Ich Hier sind. noch ein paar Tränke. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen so. hätte. Jetzt sind wir wieder schön arm. Er erzielt alles weiter. Es gibt mir mein Elixier. Ach, äh, mein Amulett. Lebensenergie so 40 nur. Oh, ich brauch hey, dieses Amulett. Es so gibt mir Mana. Ich hab was Wie viel kostet 300. das? 1.300. ja, läuft. Läuft das bei dir, du kleiner Schmarotzer, ey. Kleiner Abzocke. Wenn ich es das gibt mir nur. Äh, der gibt mir nur 60 dafür. Willst du mich verarschen? Willst du mich beleidigen? Augen gesehen, ja, Wie wenig ich dafür bekomme. Das ist ja schon dreist. Das ist, das ist einfach nur dreist. So, was mal, Jetzt konsumiere ich den Trank. Ja, plus 5 Mana, super. Jedes bisschen Mana ist wertvoll. So, du Olle. Ich bin jetzt Teil der Diebesgilde. Machen wir mal, mal die Tür auf. Irgendwie kann ich. Äh Doch, natürlich. Scheiße, was Tja, hat er gemacht? Überraschungen gibt es immer wieder. Ich habe in der Tat ein Problem. Ich habe vor kurzem ausgemistet und einen Packen alter Karten an Brahim, dem Kartenzeichner unten im Hafen, verkauft. Leider habe ich festgestellt, dass mir ein Schriftstück abhanden gekommen ist. Ich vermute, dass es versehentlich zwischen die Papiere geraten ist. Könntest du es mir wieder beschaffen? Hm, was kriege ich dafür? Was kriege ich dafür? Also doch, wusste ich's doch. Du bist auch nicht besser als das Gesindel Nein, im Nein, warte, es war ein Missverständnis. Was verlangst du denn von einer armen Frau? Könntest ein bisschen nett zu mir sein. Die gehört 100% Pro zur Liebesgelde, deshalb werde ich äh, es mir mit der erstmal nicht verscherzen. Du könntest ein bisschen nett zu mir sein. Das ist ja ungeheuerlich. Ich... Scher dich raus, du Flegel. Oh fuck. Nein, so eine Art von Nettigkeit meinte ich gar nicht. Oh Gott. Der meinte körperliche Nettigkeit. Nein, äh, das meinte ich nicht. Ich, meinte, ich dachte, der meint ganz unschuldig nett. Okay, weißt du was? Wir machen es nochmal neu. Zum Glück habe ich davon gespeichert. Ich erledige erstmal einen, Ge einen Gefallen für sie, weil dann wird sie mir 100 pro die Tür aufmachen. Du siehst nicht so so Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Du bist ein Schatz. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Wenn du mir das Stück zurückbringst, bekommst du auch eine Belohnung. Das will ich ja auch hoffen. Seht ihr? Ehrlich wäre es am längsten. Und nicht gierig. Jetzt kriegen wir doch eine Belohnung, obwohl wir nicht danach gefragt haben. Das Steiner-Waisen-Prinzip aus Harry Potter. Wir kriegen das, was wir nicht brauchen oder nicht wollen. Oder irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine. Sag mal. Da geht es am besten zu dem. Jetzt können wir auch am besten äh, unseren Taschendiebstahl-Skill mal ausprobieren. Wie viel Geschicklichkeit habe ich? 25, das ist ja gar nicht mal so viel. Ich hoffe, das reicht, um wenigstens einigermaßen dezent uns hier in den Taschen der Leuten vorzubewegen. Die Story hat sich mal wieder richtig geil in eine andere Richtung entfaltet. Wenn man bedenkt, dass wir vor einer Folge noch ähm, ja, mit einem Öhrlicht versucht haben, Waffen zu finden und jetzt auf einmal in der sind und Leute beklauen. Ja, Gothic ist geil. So, jetzt äh, schauen wir mal. Schleichen kann ich ja. Huch. nee, das war nicht schleichen. Oh. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Rahim. Kann ich überhaupt so mit dem quatschen? Nein, kann ich gar nicht. Hey, <lacht> Wieder diese Levia Levitationsaufstehe von, von den NPCs. Die ist so geil. Es wäre ein Kinderspiel, seinen Geldbeutel zu stehen. Sauber, mach mal. mal Oh cool, ich krieg sogar Erfahrung. Das ist ja cool. deine Du wirst in eurem Kloster keine bessere. Ja, ist ja gut. Karte der heiligen Schreine. Hm, sehr alte Karte. Brauche ich das überhaupt? Komm spät. Nee. Das war nicht, was sie von ihm wollte. Vielleicht bewahrt er das hier auf? Links, links, rechts, rechts. Heilige links, links, rechts, rechts, links, links. links, links Links, links, rechts, rechts, links, rechts. Wir müssen ihn auch verarschen. Der hat seine Truhe übelst krass gesichert für das bisschen Gold und eine Karte. Der Typ ist übervorsichtig. Anders kann man es nicht nennen. Ja, aber wo ist denn jetzt sein. sein... Was sollte ich hier jetzt für die, für die äh, beschaffen? Er soll am Hafen beim Kartenzeichen Abraham gekommen sein. An seiner Truhe war es auf jeden Fall nicht. Vielleicht hier hinten irgendwo? Ah, hier oben ist was. Da liegt ein Beutel. Lederbeutel. Huch. Da liegt einfach ein Beutel auf dem Dach. Das ist ja cool. Und was war da drin, ne? Ja? Achso, ein paar Münzen. Ach komm, wieso nicht? Aber wo ist jetzt die Karte von hier? Oh, hier liegt ein Trank! Warum liegen denn hier random Gegenstände auf den Dächern der Leute? Was ist denn los? Wie ist der Trank überhaupt da hochgekommen? Ich meine bei... Wenn das jetzt, ein, keine Ahnung, die, das Dokument wäre, dann hätte ich es ja noch verstanden, durch den Wind. Aber wie kommt ein fucking Lederbeutel mit Münzen drin, ne? Oder ein Trank oben auf dem Dach? Bei dem Lederbeutel könnte ich es auch noch irgendwo verstehen. Vielleicht hat irgendein Kind den da hochgeworfen. aber ein Trank, der wäre eigentlich zerschellt. Nee, den muss jemand dort vorsichtig platziert haben. Und hier haben wir noch eine Spruchrolle. Sieht aus wie Eislanze. Das war aber der Wind. Nee, Eispfeil war es. Was man hier so findet auf dem Dach, ey. Richtig weird. Vielleicht sollte ich mal alle Dächer abklappern. Da hinten ist ein, ich sehe schon, da hinten ist ein äh, HP-Trank. <lacht> WTF. Geh nochmal da oben aufs Dach. Nein, fuck. Komm, hier hoch. Zack, so. Recht da? Liegt da was? Nee. Hört ihr, Bewohner von Corinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass: Der Schmied Bennett wird freigesprochen, da seine Unschuld von einem klugen Berater Lord Hagens bewiesen ist. Nee, hier ist nichts. Hm. Steig nochmal aufs andere Dach. Und dann über die Häuserreihe hinweg. Hier wird sich doch sicherlich noch irgendwas finden lassen. Ja, zum Beispiel. Das sieht doch gut aus. Was haben wir denn hier? Oh, eine Schale Pech. Ein bisschen Bad Luck. Kann man immer nicht gebrauchen. Was haben wir hier? Hm. Hm. Honig. <lacht> hier findet man echt alles. Vielleicht sogar den Sinn des Lebens. Wer weiß. So, ich geh nochmal hier hoch. Wenn schon, denn schon. Hier ist was. Ein Ring, ein Silberner. Oh Mann, ey! Sind wir da, Dietricher? Yay! Über den Dächern mag der Loot wohl grenzenlos sein. Wann auf die die Mauer? Da gehe ich gleich drauf. Lass mal noch die paar Häuser abklappern. Ich habe was alles weiter. War ich schon auf dem Dach der Taverne? Ich meine schon. meine schon. Okay, so jetzt gehen wir äh, auf die Mauer. Es wird hier immer besser hier. Okay, hier kommen wir nicht rum. Da hinten sind Snapper. Mist. War's auch schon. So, erstmal schön ein Faceplant gemacht. Ja, die Gerechtigkeit wird siegen, sicher. Das ist ja schrecklich. Hm. Merkwürdig. Wo ist nun diese verfluchte Karte? Die muss ja irgendwo in der Nähe sein. 100 Pro. Na gut, aber die Folge ist schon wieder vorbei. Das heißt, wir müssen das in der nächsten Folge machen. Die muss ja hier irgendwo sein. Ja? Vielleicht ist sie auch da auf irgendein Boot geweht. Oder vielleicht hat sie irgendwer eingesteckt. Du vielleicht, Gabel, weißt du was? Es also wäre ein Kinderspiel, sein Geldbeutel zu stehen. Okay, zum Abschluss der Folge klaue ich noch einmal kurz äh, bei Gavel. Gibt schön Erfahrungen. 60 Erfahrungen, ey. Wenn man bedenkt, wie viele NPCs es hier gibt, kann ich auch bei so random NPCs klauen? Hey. Geht das? Nee, kann ich nicht. Anscheinend nur bei welchen mit Namen. Wahrscheinlich auch nicht bei allen. Ähm, wenn man bedenkt, wie viele äh, namenhafte NPCs es hier gibt... Da kann man schon ganz schön viel Erfahrung sammeln. Ich wette, die schwereren Diebstähle geben auch noch mehr Erfahrung. Da müsste man eigentlich vor jedem schweren Diebstahl speichern. Hm. Auf jeden Fall ein sehr lukratives Business. Okay, danke fürs Einschalten. Die Folge ist vorbei. Man sieht sich in der nächsten Folge. Tschüssi.